Liebe Karl May-Freunde, ich habe mir schon Premiere angeschaut. Ich wünsche euch genauso eine Begeisterung, wie ich begeistert war. Viel Spaß bei der Vorstellung.